Hallo meine lieben Streuselschnecken. Heute mache ich mal was, was ich sonst eigentlich noch nie gemacht habe, glaube ich. Und zwar ein Unboxing, denn ich habe was geschickt bekommen. Und ich habe keine Ahnung, was drin ist. Also ich habe schon eine Ahnung, was drin ist, aber gesehen habe ich es noch nicht. Und ich nehme mich einfach mal mit zum ersten Mal. Es ist nämlich ein Geschenk aus Polen und ich weiß nicht, was mich erwartet. die erste Herausforderung. Schabba, schabba. Sicher verpackt ist es auf jeden Fall. Ähm, da ich dieses Päckchen hier von einer Firma geschenkt bekommen habe, muss ich wohl sagen, dass es hier Werbung ist. Ne? So. Also, das ist ein Werbevideo für etwas, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Klingt verrückt, das ist aber so. Yay! Yeah. Perfekt, oder? Perfekt, die Kamera aufgeschnitten. verrückt. Da muss ich hin. Genau, da scharf. Ich muss mal sagen, schade, dass ihr das jetzt nicht anpassen könnt. Uh. Uh. Mhm. Oh yeah. Die Verpackung innen ist ein bisschen einwillig. Ich glaube die soll so nicht aussehen. Das ist nämlich ein bisschen schät aber, oh ja, da ist noch ein Zettelchen dabei, Verwendung, Brush Marker Pro, Karin, karinmarkers.com, Aufhellen von Farben und Farbübergänge, mhm. füge zusammen die Spitzen eines Markers und eines Blenders zusammen, Aufrät halten für 5 bis 30 Sekunden. Sehr lustig. Um mit hellem Farbton anzufangen und bis zu vollfarbig überzugehen, den Blender bei Mischen oben halten. Habe ich denn überhaupt einen Blender? Ich habe einen Blender. Ich habe einen Blender. Ich habe das volle Paket. Blue. Blue. Ja. Ich würde sagen, dann fange ich mal mit dem Testen an. Hm? Nehme ich jetzt chronologisch die Farben. Schauen wir mal. Cool Green. Hört ihr dieses quietige Geräusch? Ich hoffe es klingt nämlich schön. Für Kalligrafie, Grafikdesign und Illustration. Also perfekt bei mir aufgehoben. Dann gibt es noch ein Cool Grey. jetzt probieren wir mal das ähm, Blenden. Das ist Pink und Gelb. Das kann ja nur gut werden, hoffentlich. Oh, ich bin schon voll eingesaut mit den Farben. Oh ja, das geht gut. Farbe geht echt schnell über. Mhm. So, ihr seid live dabei. Mal schauen. Oh, uh, yeah. Interessant. Ich frage mich nur, wann die Farbe wieder ganz rausgeht. Ich probiere mal, wann die Farbe wieder komplett bei ähm, ähm, ähm, Gelb ist, ne? Das kann ich jetzt mal eine meine bauen. Also die Spitze ist immer noch ähm, leicht eingefärbt und wie ihr hoffentlich seht, ähm, die Schrift auch noch. Also man sieht hier noch was. Ich habe jetzt relativ viel damit geschrieben, finde ich. Ähm, tja, mal sehen. Machen wir mal ein paar Strokes und schauen mal, ob das jemals wieder rausgeht. Die Spitze ist jetzt fast wieder sauber und die Linien auch wieder ziemlich Originalfarben. Was ich an den Stiften schon mal so als kurz äh, Feedback gut finde, ist, dass man echt sieht, wie viel Farbe noch drin ist. Es ist ja bei den meisten Stiften nicht so, dass man sieht, wie viel da noch drin steckt. So, ich scharf hier. So, jetzt seht ihr das. ist mal so eine kleine Luftbubbel mit drin. Sieht man das? Ja, so ein bisschen sieht ne? Das heißt, äh, da steht auch noch eine Milliliter Zahl dran, wie viel noch im Stift drin ist. Ich hatte den Stift die ganze Zeit zu hoch. Hier sieht man es. Und ähm, da sieht man echt dann, wie lange man noch Freude dran hat. Man könnte jetzt natürlich mal gucken, ob überall gleich viel drin ist, aber ich gehe mal davon aus. Und ähm, ich finde die Farben echt super saftig. Um es hier nochmal zu zeigen. Hallo, stell scharf. Genau. So. Ich hoffe, man sieht, wie die Farben echt leuchten. Das ist echt der Wahnsinn. Die Farben sind wirklich sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, wirklich saftig. Man sieht hier zwar, dass ich wahrscheinlich nicht so das ideale Papier genommen habe, weil es ein bisschen ausfranst. Aber man hat echt das Gefühl, dass die Farben wirklich, ja, also es fühlt sich fast an, wie mit dem Pinsel zu malen, weil es super flüssig ist. Ich habe hier jetzt einen Layout-Block genommen, den man für Marker benutzt und ich bin damit ganz zufrieden, weil man drückt auch nicht durch, also es kommt auch nicht zu viel Farbe raus. Und ja. Also das sind die Brush Marker Pro von Karin Markers. Das ist, äh, soweit ich weiß, eine Marke aus Polen, die ganz neu ist und ich muss sagen, die haben ihren Job schon ganz gut gemacht. Ne? vor allem halt was ich halt echt super finde ist dass man hier sieht wie viel Farbe noch drin ist das hat sonst kein anderer Stift und es ist der Wahnsinn Das ist der fucking Wahnsinn ja ähm, da das mein erstes Unboxing war würde ich mal sagen ihr schreibt mir in die Kommentare was ich besser machen soll weil ich habe keine Ahnung was ich hier ähm, noch besser machen kann damit die Be äh, Videos halt interessanter werden ähm, ich bin halt noch so ein kleiner Unboxing Noob und äh, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr besser haben möchtet. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Ciao! Also, da ich es ja gerade hier auseinandergenommen habe, ähm, würde ich als Verbesserungsvorschlag vielleicht sehen, dass man nicht Pappe nimmt, weil es schon sehr ramponiert bei mir angekommen ist. Deswegen sind hier auch alle Stifte so schepp in dem Kasten drin. Ich versuche, das mal zu kleben. Das sieht schon ein bisschen besser aus, ein bisschen stabiler, naja. Ich glaube, ich klebe das unten noch mal fest. So, fertig. Jetzt kommt auch die schöne Box wieder zur Geltung, wenn Man es aufmacht. Und hier steht alles relativ gerade, so gut, wie ich es eben hinbekommen haben. Aber die Box, da ist ein kleiner Magnet drin. Oh, ist das ist Verpackungsporn. Echt mal. Aha. Die Box haben sie gut gemacht. Diese Aufstellerchen da drinnen könnten noch ein bisschen verbessert werden, zum Beispiel aus stärkerem Papier. Hier geht die Box schon ein bisschen kaputt. Das kann aber am ähm, Versand äh, gelegen haben, weil es kam ja aus Polen hierher und wurde schon im Postauto ein bisschen durch die Gegend geschmissen bestimmt. Aber ich muss sagen, die Marker sind schön.